Teste deine Fähigkeiten. Beim Freiwilligendienst des DRK hast du die Möglichkeit, dich ein Jahr lang zu orientieren und weiterzubilden. Wir brauchen dich, zum Beispiel bei Essen auf Rädern, dem Hausnotruf oder in der Kinderbetreuung. Außerdem gibt's Taschengeld, Kindergeld, 25 Bildungstage, nützliche Zertifikate für deine berufliche Laufbahn und noch vieles mehr. Nimm deine Zukunft jetzt in die Hand und informiere dich bei deinem DRK-Kreisverband.